Januar. Das Wetter ist viel zu mild für die Jahreszeit. Die Tage sind regnerisch und trübe. Wir wollen die Zeit nutzen, ein Entenhaus für den Teich im Revier zu bauen. Albrecht und Hans Martin haben deshalb eine Fichte geschlagen, aus der wir heute die Bretter für das Schwimmhaus sägen wollen. zentimeter dicke Bohlen sägt Albrecht aus dem Stamm heraus. Und ich frage mich, ob wir zum Schluss einen Autokran benötigen, um das Entenhaus in den Teich zu bekommen. Denn es wird gut und gerne 200 Kilo und mehr wiegen, wenn es dann fertig ist. <lacht> Kommst du nicht mehr nach Schuhe? Nee, geht. Ich bin in der Alpenschicht hier. Eigentlich nicht, ich lad das ab und dann fahr ich heim. Eben. Unten im Löchle ist unser Teich. Hier soll das fertige Entenhaus zu Wasser gelassen werden. Das geschnittene Holz und den Unterbau haben wir schon am Ufer platziert. Jetzt muss nur das Wetter mitspielen, damit wir es rechtzeitig fertig bekommen. Es ist Mitte Januar und die Sonne lacht an diesem Samstagmittag vom Himmel. Deshalb wollen wir uns heute zusammen mit Hans Martin bei Albrecht am Teich treffen, um das Entenhaus fertigzustellen. Mahlzeit. Mahlzeit. Der eine baut eine Tüte, der andere Häusle. Als Schwimmkörper haben wir 4,20 Liter Kanister vorgesehen, die zunächst in das Grundgestell eingepasst werden müssen. Eine kleine beißen wollen. Das ich weiß es Nein, nein, besser, ich weiss jetzt nicht. Nun werden die Bodenbretter aus Buchenholz angepasst und mit dem Grundgestell verschraubt. Manch einer wäre froh, wenn er einen solchen Parkettboden im Wohnzimmer hätte. Aber was macht man nicht alles, damit sich die Enten nachher auch wohlfühlen? Auch Ronja unterstützt uns tatkräftig bei der Arbeit, indem sie uns immer wieder aufmunternd abschlägt. Am liebsten dann, wenn wir beide Hände voll haben und uns nicht wehren können. Da. Wenn es da ja, ist, wenn Da muss jetzt wieder einer heben. Ja, ich kann wieder runter. Gucken ja. uns an, dass oben passt. So langsam nimmt das Entenhaus Gestalt an. Jetzt muss noch die Rückwand geschlossen und der Eingang im Haus angebracht werden. So, äh, dann müssen wir auch den durchstreichen. Unter strenger Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften sägt Albrecht noch eine kleine Ente mit der Kettensäge aus, die zum Schluss noch das Dach zieren soll. eine schraube nein oder leichte ja. okay Und jetzt gucken wir mal spielen. ob das der autodasset ist nein das passt, passt nicht. nicht passt auch ja. nicht also? ja. ja. ach so passt nicht auch noch mal extra schon Noch das das, das brauche ich auch. <lacht> <lacht> ich nicht auch aber. Gut, machen vier. Drei. Äh, das ist schon ja Aber weit unten Ach gut. Da da, da. da da. weit unten. Wir müssen mit dem drinnen ja, ja. Ja. Ja. Gut. Fertig. Nur für den Stapellauf ist das Eis noch zu dünn. Jetzt heißt es warten, ob es kälter wird, damit die Eisdecke trägt oder ob das Eis noch voll auftaut, damit wir das Häuschen dann zu Wasser lassen können. Durch meinen Neoprenanzug kann ich deutlich die Kälte des Wassers spüren, aber nach dem milden Winter sind die Vögel bereits mit dem Nestbau beschäftigt und deshalb soll heute der Stapellauf unseres Entenhauses stattfinden. Beim Aufstellen kommt mir das Haus verdammt schwer vor. Obwohl man sich schon sehr anstrengen muss, einen 20 Liter Kanister mit Luft unter Wasser zu drücken, habe ich so meine Zweifel, ob die 80 Liter Luftvolumen für den Auftrieb ausreichend sind. Ja, da ja kontrolliert. Ja, das ist fest, also. ja das können wir machen, ja. Aber können wir das ja. Wir so wissen ja auch nicht, wie der Auftrieb ist mit dem Kanister. Wenn es ja, ziel ist. Also, hier den Sack steckt, ich hätte jetzt steckt stecke richtig um die Und lanze rein. Wir verlassen uns drauf. Edgar dreht sich. So. Edgar dreht von dem her. Also, also soll man reinlassen. Ja. Auf dem schlickigen Untergrund im Teich finden Hans Martin und ich keinen ausreichenden Halt, um das Haus beim Umlegen festzuhalten. No, muss Deshalb muss Albrecht vom Ufer aus das Gewicht mit einem Spannkorb abfangen. Ja, ich auch nicht, ich kann nur gleich einen Gegner halten. Weiter ins Wasser könntet ihr gar nicht. Nein, ja. nee, ja, ich kann schon weiter. Nein, aber... Ich rutsche da weg, ich habe keinen Gegner. Ja, komm mal. Ja, lass komm mal. Ja, lass kommen. Ja, komme. Das ist gut. Das ist auf ganz oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, schön. Das, das, das, das ist gar oder? Beim Eintauchen ins Wasser merke ich schon, dass das Gewicht viel zu hoch ist und das Luftvolumen der Schwimmkörper nicht ausreicht, um das Haus richtig aufschwimmen zu lassen. Ich in die Waage kriegt man Aber das schwimmt nicht. Das schwimmt dauerhaft nicht. Meinst du nicht, oder? Ich meine, in die Waage kriegt man es. Ich kann die andere jetzt auf, äh, rausmachen und Wasser reinlassen. Aber guck mal, wenn wir in der Waage sind, dann schwimmt das Wasser voll. Scheiße. Ja, ich meine, wenn, wenn nachher das, das, das Landebrett da dran ist, zieht ihr auch noch ein bisschen. Ja klar, aber da sitzt sie zu tief. Der Aufbau zu so schwer, gell? Es sackt nach hinten weg und <lacht> läuft voll Wasser. Die Enttäuschung bei uns ist groß. Aber es hilft nichts. Wir müssen das Haus nun schnell in den Flachwasserbereich bringen, bevor es mit Sinken beginnt. Windschief fliegt es nun im Wasser und für uns war es ein Satz mit X, war wohl nix. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und Albrecht wird einen größeren Schwimmkörper aus Styropor organisieren, den wir dann einbauen und austarieren werden. Ein schweres Ding. Seit 300 Kilo mal jede Wette. Zunächst einmal müssen wir aber das Haus erst einmal wieder aus dem Wasser bekommen. Alleine mit Muskelkraft schaffen wir es nicht. Und so kommt die Seilwinde zum Einsatz. geschafft. Das Häuschen ist wieder auf dem Trockenen. Nun hoffen wir alle, dass es beim nächsten Mal besser klappt und noch in diesem Jahr die ersten kleinen Enten in dem Haus schlüpfen werden. Der März hat Einzug gehalten und die ersten warmen Sonnenstrahlen haben silberne Kätzchen an die Weiden gehängt. Die Nächte sind zwar noch eisig kalt, aber tagsüber in der Sonne ist es schon richtig angenehm warm. Ich will die ersten warmen Tage des Jahres nutzen und heute den Ankerstein setzen den Albrecht ein paar Tage zuvor unten am Teich abgelegt hat. Zunächst muss erst einmal die Ankerkette am Stein befestigt werden. Da mein eigener Auftrieb bei weitem nicht ausreicht, um den Stein an die vorgesehene Stelle im Teich zu bringen, will ich eine alte Luftmatratze als Schwimmkörper nutzen. Die Idee mit der Luftmatratze als Transportmittel funktioniert einwandfrei und ruckzuck ist der Ankerstein an der tiefsten Stelle des Teiches versenkt. Zwischenzeitlich ist es Mai geworden und Albrecht hat den Schwimmkörper aus Styropor fertiggestellt, sodass heute der erneute Stapellauf stattfinden kann. Gemeinsam lassen wir das Entenhaus zu Wasser, um dort dann den Schwimmkörper einzubauen. Das wird jetzt versuchen. Ja, okay. So ein Ei Das ist auch nur richtig geil. das ist verfangen. Genau. Das ist eine kleine Sonne. Das ist spannend. Albrecht hat gute Vorarbeit geleistet. Und der Styroporklotz passt einwandfrei in das Grundgestell hinein. Jetzt wird der Klotz mit einem Spannkopf fixiert, damit er beim Umdrehen des Entenhauses nicht aus dem Grundgestell herausspringen kann. Ich muss hoch überdrehen. Du ja. hast nur zweite Spanngurt. Du noch zweite neu machen. Also das zweite im Auto. Ja, hinter drin. Allerdings ist der Auftrieb so groß, dass ich noch einen zweiten Spanngurt anbringen muss. über die schwere Seite drehen. Ja, das muss ich auch. Das nach, das nachher... Man Tief dass er nicht aufsitzt. Ja, ja, ja. Ja, das sitzt nachher nicht mehr auf. Ich glaube, ich kriege den gar nicht drüber Doch, doch. Ja, ja. Ein Stück weit vom weg. Jetzt wird es ja, ja, ja, Jetzt läuft Alleine schaffe ich es jedoch nicht, das Entenhaus zu drehen und so bleibt Albrecht letztendlich nichts anderes übrig, als die Hosen auszuziehen und zu mir in das noch recht frische Wasser zu steigen. Gemeinsam sind wir stark und schaffen es dann auch, das Haus zu drehen, aber schon wartet das nächste Problem auf uns. Die Hütte schwimmt zwar, aber wir Knallköpfe haben den Schwerpunkt nicht beachtet, der durch die massive Bauweise des Hauses viel zu hoch liegt und bekommen es dadurch in keine stabile Schwimmlage. Ohne es festzuhalten, würde es immer zur Seite umkippen. Die Schildbürger hätten es wohl nicht besser machen können. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und so dürfen wir uns zu allem auch noch ein paar hämische Kommentare von Roland anhören, der gerade mit seinem Pferd am Biotop vorbeigeritten kommt. Lass laufen, mit der Ronja zusammen. Wenn, wenn ihr so zu Objekten planen, dann muss man ja gleich wie Statik und sagt, uns nichts beachten. Uns fehlen, dein, uns fehlen deine Berechnungen, Roland. Ja. Darum haben wir gesagt, Carbon, hast du, hey, Carbon. Karstadt helfen. Karstatt helfen. Ja, ah, ich finde doch mal andere Hände. Ich ja. <lacht> finde es schön. Sag ihm uns. Hund. Sag Hund. Ich hätte nicht so viel Zugkraft. Jetzt. <lacht> jetzt also, ich die... ich gucke jetzt zu, ich gebe euch Arbeit, und wenn ich verschwindet, sage ich dem anderen, dass der andere vorbei ist. Das kannst du sagen, ja. Ich ja. sagen, wir müssen aus kriegen. Ja. kriegen. Viel Spaß, gell? Danke, oh, gleich, danke. Okay. für Scheiße oder für die Aber so schnell geben wir nicht auf und jetzt muss einfach ein Schwimmkörper mit tiefer liegendem Schwerpunkt ja, her. Nicht ein Kunststofffass, das teilweise mit Sand angefüllt ist, soll es nun richten. Ich mache eine kleine Pause, während Albrecht losgefahren ist, um ein entsprechendes Fass zu organisieren. Bin mal gespannt, ob wir das Entenhaus heute noch zum Schwimmen bringen oder ob es doch noch eine Unterkunft für die Fische im Teich gibt. Albrecht ist zurück und ich bringe das Entenhaus schon mal in Position, um den neuen Schwimmkörper einbauen zu können. Mit Spanngurten fixieren wir auch das Fass wieder im Grundgestell. Um später ein Verrutschen des Fasses zu verhindern, müssen noch ein paar Fixierungen angebracht werden. Dann ist der große Augenblick gekommen. Gemeinsam drehen wir das Entenhaus herum. Ob es jetzt wohl endlich schwimmen wird? lieber hinter ans Wasser weg machen. Okay. Es sieht gar nicht schlecht aus. Zwar ist es noch nicht richtig in der Waage, aber das liegt vermutlich am ungleichmäßig verteilten Sand im Fass. Durch Rütteln, Schütteln und Drehen des Hauses wollen wir den Sand gleichmäßig auf dem Boden des Fasses verteilen. einigen Versuchen gelingt uns das auch und dann schwimmt es endlich majestätisch auf dem Wasser dahin. Jetzt muss nur noch das Anlandungsbrett montiert werden, und danach können wir das Haus im Teich verankern. Das Brett ist fest und ich ziehe es jetzt an seine endgültige Position, an der tiefsten Stelle des Teiches. Kannst du dort noch stehen? Nein. ich bin so lang. Ah, okay. Jetzt muss nur noch die Kette des Ankersteins befestigt werden. Geschafft! Die Kette ist fest und das Haus schwimmt einwandfrei. Nun können endlich die ersten Enten ihr neues Luxusdomizil beziehen. Wir hoffen, dass sich der ganze Aufwand rentiert hat und im nächsten Jahr die ersten kleinen Entenküken in unserem Teig schwimmen werden. Ist egal, das wird sich immer drehen. Ja, ja, klar. Wenn, wenn dann müssen wir es mit zwei Ketten zurecht, aber das ist ja auch blöd. Ja, das ist jetzt die zwei. mal nach. So, wenn wir das Wetter schönes machen, ist Stroh neu. Ja. zu so früh, oder? nur wahr, dass sich der Tag lohnt. Oh ja.